Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ähm, ihr seht schon, wer heute der Hauptakteur in diesem Video ist. Das ist diese Pflanze, eine Sukkulente. Denn ähm, die hat hier unten einige Ableger gebildet. Und ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht, weil es sieht so aus, als hätte die da auch Schimmel gebildet. Und das wollte ich mir einfach mal angucken. Und außerdem hat die in letzter Zeit zwei... Ähm, von ihren Blättern verloren, die ich dann ins Wasser gestellt habe und die inzwischen super viele Wurzeln gebildet haben. Also das ist schon echt krass. Da kommen auch sogar unten schon so kleine neue Blätter raus. Also die geht auf jeden Fall ab. Aber ich wollte die heute mal umpflanzen, umtopfen, mir das ein bisschen angucken. Und gleichzeitig dachte ich mir, erzähle ich mir, mir, ja, aber auch euch, <lacht> mal, wie es bei mir jetzt so weitergeht bezüglich Studium. Ich hatte euch ja gesagt, es ist nicht so leicht, einen Studienplatz zu finden. Ich habe jetzt einen und ich glaube, das interessiert einige von euch. Und ähm, genau, also, ähm, ich nehme die jetzt erstmal hier raus. Die habe ich übrigens in diesem geilen Ding hier reingestellt. Ich finde, das sieht so schön aus. Also da ist ein kleiner Ableger und da ist noch ein Mini-Ableger. Da ist noch einer. Und da seht ihr, dass da unten auf dem Boden irgendwas ist, was da eigentlich nicht sein sollte. Und es sieht so ein bisschen schimmelig aus, deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Oh, selbst hier unten sieht es schimmelig aus. Scheiße. Ich lockere jetzt erstmal hier den Topf so ein bisschen aus. Und probiere die da ganz vorsichtig rauszulösen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, weil unten drunter sieht es auch nicht so gut. Ups. Guck mal, jetzt bricht hier schon wieder was ab. Oh nein. Ich haue mal gleich den Mülleimer dazu. Also ich löse jetzt hier eigentlich erstmal die ganze Erde ab, die ich so einfach ablösen kann. Ähm, und gucke jetzt hier mal. Es ja, ist halt durch und durch mit diesem, was auch immer das ist, Pilz oder so, bezogen. Also Thema Studium. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, oder ihr wisst ja, ich habe Medien- und Wirtschaftspsychologie an einer privaten Hochschule in Köln studiert und ähm, ja, es ist halt, das hatte ich euch ja auch schon mal gesagt, super schwierig irgendwie damit einen Masterplatz zu bekommen. Also ich habe das schon mal vor zwei Jahren probiert, ähm, da ging das nicht, da haben die mir schon geraten, suchen sie sich besser Plan B und Plan C. Auch dieses Jahr habe ich mich wieder für Masterstudiengänge beworben, an staatlichen Unis und auch Hochschulen. Ich glaube so für vier, fünf verschiedene Studiengänge und wurde nicht genommen. Bei, an keiner Hochschule, an keiner Uni, für keinen Studiengang, weil ich immer, ich bin noch nicht mal in das Auswahlverfahren gekommen. Also es ist ja so, dass die erstmal prüfen, ähm, erfüllst du die ganzen Zugangsvoraussetzungen und ich habe das natürlich immer auch geguckt, was man denn da so für Zugangsvoraussetzungen braucht für die verschiedenen Studiengänge und dachte mir eigentlich so, ja, mit ein bisschen Glück, vielleicht Mathe fehlt so ein bisschen, aber da kann man ja sonst auch so Kurse nachholen. Ähm, also eigentlich müsste das schon klappen, aber das war halt nicht der Fall. Also wie gesagt, für keinen Studiengang wurde ich überhaupt in das, sozusagen in die zweite Phase genommen. Was ich halt schon super super krass finde und wo ich auch im Nachhinein jetzt echt sagen muss, ich weiß nicht, ob ich diesen Bachelorstudiengang nochmal machen würde, aber im Endeffekt war es jetzt halt wirklich so, dass ähm, mir dieser Studiengang für eine Laufbahn in der, an der Uni vielleicht halt noch mit einem Master oder sogar mehr nichts gebracht hat. Ich habe auch eine Freundin, die wurde an der Hochschule für einen reinen Marketing-Master angenommen. Das heißt, also irgendwie muss es ja schon auch irgendwo klappen, ähm, aber wie gesagt, ich habe mich wirklich an vielen verschiedenen Unis und für viele verschiedene Fächer beworben und da hat das bei keinem geklappt. Ja, ähm, genau, aber ich habe mich ja auch, das hatte ich euch ja auch erzählt, nochmal für Bachelorstudiengänge beworben. Und zwar ähm, für so Themen, die halt was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Es war so also einmal nachhaltiges Management an der TU hier in Berlin und ähm, Bio an der FU. Und auch an der TU wurde ich nicht angenommen. Also das ist ja dann ein anderes Auswahlverfahren, wenn man schon mal einen Bachelorstudiengang gemacht hat. Dann äh, bewegt man sich sozusagen für ein Zweitstudium und das wird dann anders gewertet Und rutscht dann in eine andere Gruppe sozusagen mit rein. Aber auch an der TU für ein nachhaltiges Management hat das nicht geklappt. Ich gehe immer davon aus, dass das halt auch gerade wirklich Studiengänge sind, die sehr ähm, ja, beliebt und irgendwie im Kommen sind. Ähm, aber an der FU hat es jetzt bei Biologie geklappt. Das heißt also, ich werde jetzt im November anfangen, Bio zu studieren. Worauf ich mich mega freue. Ich glaube, es wird super spannend. Ich glaube auch, dass es anspruchsvoll ist und ähm, auf jeden Fall nicht, ja, kein Zuckerschlecken, sage ich mal. Vor allem so, mein erstes Bachelorstudium war schon auch meiner Meinung nach anspruchsvoll, aber auf jeden Fall gut machbar, auch mit Nebenjob und auch mit mal nicht so viel lernen und so. Und ich glaube jetzt an der staatlichen Uni eine Naturwissenschaft zu studieren, ist auf jeden Fall was anderes. Und wird mich nochmal schön herausfordern, was ja genau das ist, was ich eigentlich wollte. Und deswegen bin ich mega gespannt und freue mich total. Ich kann euch da auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne so ein bisschen immer auf dem Laufenden halten. Oder euch mal so Zwischenupdates geben, wie es jetzt so läuft. Es ist nämlich an der Uni so, dass die Module so blockweise unterrichtet werden. Das heißt also, ich habe jetzt zum Beispiel erstmal vier Wochen Genetik. Und dann habe ich eine Woche Zeit, das zu lernen und nochmal alles zu wiederholen und so. Und dann äh, schreibe ich direkt die Klausur. Also ich habe eigentlich die ganze, das ganze Semester über Klausuren, was natürlich auf der einen Seite ein bisschen stressig und ein bisschen, ups, Polizei, und ein bisschen anstrengend ist. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass man dadurch auch wirklich sehr, sehr intensiv sich dann mit dem jeweiligen Thema beschäftigt. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also mal gucken, was ich dann in, in ein, zwei Monaten sage. Ich schreibe halt im Dezember dann schon die erste Klausur. Und es wird, wie gesagt, glaube ich, schon anspruchsvoll. Und Bio ist natürlich auch praktisch. Also es gibt auch so äh, Laborarbeit. Und das heißt, dann habe ich auch mal hin und wieder, muss ich, äh, weiß ich nicht, einen Frosch sezieren oder irgendwas im Labor mit einem Mikroskop oder was dann halt so dazugehört. Ähm, also es wird... Spannend, sage ich euch. Und ich hoffe, dass ich, ähm, ja, dass mir das auch noch weiterhin gefällt. Jetzt nicht nur so theoretisch, wenn ich darüber nachdenke, sondern auch wenn ich es dann wirklich mache. So, jetzt ist die Erde auf jeden Fall neu und ohne Schimmel. Was der Pflanze, glaube ich, mal ganz gut tut. Und ich lerne daraus für mich, dass ich die nicht so viel gießen darf. Es ist ja eine Sukkulente. Ähm, aber ich habe halt irgendwann angefangen, die ein bisschen mehr zu gießen. Weil die dadurch auch viel, viel besser gewachsen ist. Und sie hat halt so viele Ableger gebildet und alles Mögliche. Deswegen dachte ich mir, ja gut, so schlecht kann es der ja nicht gehen. Geht es ihr, glaube ich, auch gar nicht. Also die sieht ja auch eigentlich echt gut aus. Aber ich will natürlich ihren Ansprüchen irgendwie gerecht werden. Und deswegen ähm, schraube ich mich jetzt etwas zurück und gieße sie vielleicht nur noch so, ja, mal gucken, einmal in zwei Wochen oder so. So durch die ganze Prozedur sind mir jetzt hier noch drei von diesen Dingern abgefallen. Und ich habe... Das war ja auch eigentlich das Ziel, die Ableger hier abgelöst. Guck mal, hier ist einer, der ist schon relativ groß. Die Wurzel habe ich leider jetzt nicht mit abgekriegt. Das war echt sehr, sehr schwierig. Aber ich werde die jetzt einfach mal ähm, hier in so einen Topf reinpflanzen. Und dann gucken wir mal, dass die sich halt weiterentwickeln. Ich freue mich auf jeden Fall total auf das Studium, weil ich wollte schon immer auf eine staatliche Uni. Das war eigentlich, also es war nie meine Absicht, ähm, auf eine Privatuni zu gehen oder Hochschule und das ist dann halt wirklich einfach so die letzte Lösung gewesen, die ich ja jetzt, das habe ich ja schon gerade gesagt, echt auch ein bisschen bereue. Weil äh, ich will jetzt nicht alle Privathochschulen oder Unis über einen Kamm scheren, aber das Studienfach, dieser Studiengang mit der Aufteilung der Module und der Credit Points ist halt für einen Studiengang, der dann irgendwie weiterführt und sich auf eines dieser Themen spezialisiert, irgendwie schwierig und ähm, es ist natürlich auch so, dass du als jemand, der vorher schon an der Uni war, auch besser wieder in die Uni reinkommst, in den Masterstudiengang. Das dürfen die natürlich nicht offiziell, aber es ist zum Beispiel so, dass ganz viele Unis ihr, ihr Anforderungsprofil für Masterstudiengänge genau darauf auslegen, wie denn die Inhalte des Bachelorstudiengangs an dieser Uni waren. Aber ich habe es ja jetzt schon mal im Bachelor geschafft und wenn ich mich dann dazu entscheide, noch einen Master zu machen, dann werde ich, denke ich mal, mit einem Bachelor in Biologie an der FU keine großen Probleme haben, irgendwo reinzukommen. So, ich habe jetzt hier in den Topf Erde gefüllt und werde jetzt erstmal die beiden Blätter, die schon selbst Wurzeln gebildet haben, da reinstecken. Ich nehme jetzt einfach einen Topf für alles. Also ich will jetzt irgendwie keine fünf Töpfe dafür benutzen. Und jetzt die ablege. Die sind so klein. Sieht doch schön aus. Diese hier werde ich jetzt erstmal noch so ins Wasser stellen, weil die sollen erstmal noch selber Wurzeln bilden. Und ich weiß auch nicht wohin damit, die vermehrt sich echt unglaublich schnell. Aber ich warte mal ab, wenn die Wurzeln bilden, dann kann ich die ja auch noch einpflanzen. Hier ist unser kleiner neuer Garten. Ich bin mal gespannt, ob das alles so anwächst und wie es, wie es sich verhält, ob es gesund bleibt oder ist oder wird. Ähm, ansonsten, genau, wisst ihr jetzt, glaube ich, erstmal zu meinem Studium Bescheid. Ich freue mich auf jeden Fall, falls einer von euch schon mal Bio studiert hat, wie ist das so? Ich habe auch schon mit ein, zwei Leuten gesprochen, die schon ein Bio-Studium hinter sich haben, die eigentlich sehr positiv berichtet haben, äh, bis auf die Tatsache, dass es so jobtechnisch schwierig aussieht. Aber das ist das, was mich in nächster Zeit erwartet und wenn ihr Lust darauf habt, kann ich ja auch euch mal auf dem Laufenden halten, wie es mir so gefällt. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.